Ja, diverse Möglichkeiten, Erweiterungen, was man tun kann in Papaya CMS, um hier bestimmte zusätzliche Dinge in seine Website, seinen Webauftritt einzubinden. Am einfachsten würde ich sagen, in Papaya CMS zu bewerkstelligen, ist die Sache mit dem RSS-Feed. Es liegt einfach an unserer Philosophie, an unserer Funktionsweise. Alle Inhaltsmodule in Papaya CMS geben immer semantisches XML aus und das wird immer mit Hilfe von XSLT-Templates dann in das letztendliche Ausgabeformat umgewandelt. Und dabei ist es dann ja völlig egal, ob dieses Ausgabeformat HTML ist oder RSS, Atom, andere Feedformate oder zum Beispiel PDF, wo dann noch ein PDF-Generator dahinter hängt. Ich gehe mal hier ins Backend rein. Ne? Willst du wohl. So, wenn wir uns zum Beispiel die Startseite angucken hier im Seitenbaum, das ist eine Seite mit dem Inhaltstyp Category. Das ist also. Eine Seite, die die Teaser der darunterliegenden Seiten im Seitenbaum automatisch darstellt. Und die ist natürlich prädestiniert dafür, in Form eines Newsfeeds auch dargestellt zu werden. Und ja, das ist die HTML-Ausgabe und im Moment ist die hier als Atom-Feed zum Beispiel konfiguriert. Da klicke ich einfach drauf auf die andere Ansicht. Ja, da ist leider jetzt der... Browser zu blöd für das in einem schönen Format anzuzeigen, aber wie man sieht, das ist das Atom XML hier. Analog funktioniert das beispielsweise auch mit Bildergalerien. Mal gucken, ob die hier schon richtig eingerichtet sind. Ne, natürlich nicht, okay. Machen mal ganz kurz. Hier muss ich nur den richtigen Ordner der Mediendatenbank auswählen für die passende Bildergalerie. Veröffentliche die Seite mal kurz neu. Und ich sehe jetzt hier die Bildergalerie und die wird in so einer jQuery-Lightbox angezeigt. Und das Format, was dahinter steckt, aus dem diese jQuery-Lightbox ihre Daten liest für diese Galerie, das ist auch wieder ein Feed-Format, sodass wir sowohl aus einem eigenen Newsfeed als auch aus einem fremden Newsfeed dann ganz einfach die Bilder rausfiltern und als eine durchklickbare Galerie darstellen können. Was Suche angeht, haben wir in Papaya CMS vielfältige Möglichkeiten. Zum einen können wir natürlich im Backend jederzeit nach Seiten suchen, Ja, und die werden dann hier schön aufgelistet und fürs Frontend, für die Endbenutzer an Suchmöglichkeiten haben wir eingebaut fest das sogenannte No-Go-Search, das ist ein Third-Party-Search-Modul und in neueren Auftritten zunehmend immer öfter Solar, was auf Lucene basiert, verwendet, was mit einem Crawler zum Beispiel oder auch per direkter Fütterung dann einen Index erstellt und ein sehr schnelles, sehr performantes Suchen ermöglicht. Das Newsletter Modul oder hier ist das mal die Übersicht über diverse hier in diesem System eingespielten Module bzw. deren Administrationsoberflächen. Das Newsletter Modul im Papaya CMS, das ist sehr umfangreich. Es ist hier, da sind die Datenbanktabellen noch nicht erstellt gewesen, weil es noch keiner benutzt hatte. Jetzt schon. Das Newsletter-Modul, das unterstützt eine beliebig lange Abonnentenliste, die aus CSV importiert werden kann, aus bestehenden angemeldeten Frontend-Benutzern rausgefiltert werden kann, um da Kampagnen zu fahren zum Beispiel, was auch ein direktes Abonnement über eine entsprechende Inhaltsseite ermöglicht. So, und ein bestimmter Benutzer kann für beliebig viele angebotene Newsletter eingetragen sein. Die Newsletter selber, die können hier entweder erstellt und über Templates dann sowohl im HTML als auch im Textformat generiert werden oder aber automatisch wieder aus einem RSS-Feed, der aus einer Seitenausgabe herauskommt, erstellt und per CronJob dann vollautomatisiert, regelmäßig verschickt werden. Die eingebauten CronJobs, die sind eigentlich so eine Spezialität von Papaya CMS, da können wir bestimmte Dinge einfach regelmäßig automatisiert durchführen. Sagen wir mal, wir möchten mal regelmäßig hier so einen Aufräumjob machen. Das ist jetzt nichts sehr Spannendes, nichts sehr ähm, Auffälliges, aber trotzdem manchmal notwendig. Dieser Cronjob, der sorgt dafür, dass dann regelmäßig Leute, die sich mal registriert haben, aber nie ihre... Ihren Link in der Registrierungsmail angeklickt haben, automatisch mal entsorgt werden von Zeit zu Zeit, weil das müllt ja nur das System voll für nichts und wieder nichts. So, und zwar, äh, wo ist es hier? Clear, expired server registration, change requests. So. Wann dieser CronJob ausgeführt werden soll, das regelt eines unserer Time-Module. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel jeden Tag zu einer bestimmten Stunde oder ich gebe ein festes Datum, eine feste Uhrzeit an, Timeframe oder am allerflexibelsten und besonders so den Admins unter uns geläufig, der Unix-CronTab-Style. So, und wenn ich es gespeichert habe, kann ich das dann hier entsprechend angeben. Sagen wir mal, das soll einfach jeden Tag um 21.30 Uhr stattfinden. Oder auch nur montags bis freitags um 21.30 Uhr. So, je nachdem, was für eine Art von Cronjob das ist, habe ich hier noch zusätzliche Felder. Bei dem zum Beispiel, wie viele Tage sollen diese Registrierungen eigentlich alt sein, damit die wegfliegen, sagen wir mal alles, was älter ist als sieben Tage fliegt hier raus, speichere ich dann und schalte den dann, wenn alles okay ist, scharf. Und dann sagt er mir auch schon, die nächste Ausführung ist hier ja, heute Abend um 21.30 Uhr, weil wir haben einen der Tage Montag bis Freitag. Damit das Ganze funktioniert, muss ich natürlich von außen über einen normalen System Cronjob dann auf dem Server regelmäßig den Papaya Cronjob Executor aufrufen weil das ist ja schließlich ein PHP-basiertes System, was immer nur auf Anforderungen etwas macht. Aber das ist ja kein Problem, weil das kann man dann entsprechend auch automatisieren. So, dann was Shops angeht, da haben wir zum einen diverse Speziallösungen für einzelne Kunden erstellt, also immer kleine, feine Spezialshops, wie zum Beispiel, kann ich mal zeigen hier, für die Wirtschaftswoche. Da gibt es den sogenannten Marktplatz. Das ist Papaya-basiert und ermöglicht es, Mittelständlern auf einfache Art und Weise Kleinanzeigen zu buchen. Das ist vollkommen Papaya-basiert. Oder zum Beispiel bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Da können Zahnärzte hingehen und können hier diverse Infomaterialien, Broschüren bestellen. Ja, und dann entsprechend hier ihre Daten eingeben. Wenn es was Größeres sein darf, wir haben auch einen... Oxid shop an Papaya CMS angebunden. Das kann man auch jederzeit wiederholen. Ja, und das sind hier einige der Möglichkeiten von Papaya CMS. Wenn Sie weitere Fragen haben, wir sind hier den ganzen Tag am Stand. Vielen Dank.